Ist das nicht schön? Behalt euch! Wir gleich geschafft! Warte, ich... oh! da, da ist jemand! Verdammt, sie hat uns gefilmt! Schnappt ihr euch! Komm, los jetzt! Sie haben einen von denen umgebracht! Ich hab's gefilmt! Beeil dich! Wir hinterlassen keine Zeugen! Leg dich um! Wenn das Video veröffentlicht wird, sind wir erledigt. Sie müssen hier irgendwo sein. Pass auf! Holt Sie uns heraus! Da sind Sie! Alles wird gut.